Hallo Gnome 3. Die Shell Extension Net Monitor Lite. Durch sogenannte Shell Extensions ist man in der Lage, die GNOME 3-Oberfläche zu erweitern und zu ergänzen. Speziell für diese Erweiterung wurde die frische Webseite extensions.gnome.org ins Leben gerufen. Hier sind die Shell Extensions verfügbar. Eigene können hinzugefügt werden und installierte Extensions werden aufgelistet. NetMonitor Lite ist eine von diesen vielen Erweiterungen. Sie zeigt die Download- und Upload-Bandbreite in der oberen Leiste an. Installiert wird eine Shell Extension, indem man auf die Schaltfläche wo OFF steht klickt, links neben dem Namen der Erweiterung, so dass ein Ordner erscheint. Anschließend folgt man der Anweisung und klickt auf den Button installieren. Und willkommen Erweiterung NetMonitor Light. Das Plugin GNOME Shell Integration macht diesen Vorgang realisierbar. Die installiert wird eine Erweiterung wie folgt. Man startet den Dateimanager, macht auch alle unsichtbaren Dateien und Verzeichnisse sichtbar, indem man auf Ansicht klickt und dann verborgene Dateien anzeigen anklickt. Man geht ins Home-Verzeichnis, ins Verzeichnis.local, Share, Gnome-Shell, Extensions und hier werden alle Erweiterungsverzeichnisse aufgelistet. Möchte man eine Erweiterung nun deinstallieren, löscht man einfach das Verzeichnis dazu. Man klickt mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis. So öffnet sich ein Kontextmenü und klickt auf den Eintrag in den Müll verschieben. Oder man markiert das Verzeichnis und geht auf Bearbeiten in den Müll verschieben. Und abschließend leitet man einen GNOME Shell Neustart ein mittels Alt F2, Restart. Und schon ist die Erweiterung verschwunden. Hier kann man auch die Erweiterung modifizieren. Ciao und viel Glück!